Aufgrund vieler Nachfragen habe ich meine CNC Version 2.0 auf bipolare Schrittmotoren umgerüstet. Den Aufbau der Mechanik und die prinzipielle Funktionsweise hatte ich in dem vorangegangenen Video erklärt. Die Schrittmotoren, die ich in meinem Vorrat gefunden habe, sind für den Betrieb an 5V ausgelegt. Dabei fließt ein Strom von etwa 1.4A durch eine Phase. Für maximale Geschwindigkeit werden die Motoren jedoch nicht mit konstanter Spannung, sondern mit konstantem Strom betrieben. Ich verwende Platinen mit einem A4988-Chip, die preisgünstig zu bekommen sind und Ströme bis 2 Ampere an bis zu 35V schalten können. Zum Anschließen des Schrittmotors an die Platine muss bekannt sein, welche Leitungspaare zu je einer Phase gehören. Mit einem Multimeter in der Einstellung für Durchgangsprüfung kann das gemessen werden. Bei diesem Motortyp gehören die beiden roten und die beiden blauen Leitungen zu je einer Phase. Phase 1 wird mit den Pins 1a und 1b, Phase 2 mit 2a und 2b verbunden. Welche Phase an welchem Klemmenpaar angeschlossen wird, ist egal. Masse wird mit Masse des Arduino und mit Minus der Spannungsquelle der Motoren verbunden. VDD ist die Spannung für die Logikpegel und muss mit plus 5V des Arduino verbunden werden. Die Spannung für den Motor sollte zwischen 12 und 35V liegen. Ich verwende die plus 12V Leitung eines alten Computernetzteiles. Der Nicht-Reset-Pin muss auf High-Level sein, um den Chip zu aktivieren, was hier durch einen externen 2.2 Kiloohm Pull-Up Widerstand erreicht wird. Ferner muss der Nicht-Enable-Pin auf Low-Level sein. Der Chip besitzt an diesem Pin einen internen Pull-Down Widerstand, der das erledigt. Dennoch ist der Pin mit dem Mikrocontroller verbunden, um den Motor per Software ein- und ausschalten zu können. Nicht Sleep muss auf High Level sein, um den Chip zu aktivieren, was durch den internen Pull-Up-Widerstand automatisch erledigt wird. Die beiden Pins Direction und Step sind mit dem Mikrocontroller verbunden. Die Pins MS1 bis MS3 sind zum Einstellen des Microsteppings und besitzen alle einen internen Pull-Down-Widerstand, womit der Motor standardmäßig in Vollschritten angesteuert wird. Ich habe MS1 auf Highpegel gelegt, womit der Motor in Halbschritten angesteuert wird. Der Phasenstrom wird über ein kleines Potentiometer eingestellt. Dazu muss ein Multimeter auf den Bereich für maximalen Strom eingestellt, bei diesem Modell sind das 10 Ampere und in Reihe zu einer Phase geschaltet werden. Ich verwende einen Phasenstrom von 0.7A, was ausreichend Drehmoment erzeugt. Außerdem ist dieser Strom weit von den Grenzwerten von Motor und Treiberplatine entfernt, was die Zuverlässigkeit erhöht. Wird auf den Step Pin ein einzelner Rechteckpuls gegeben, so bewegt sich der Motor um einen Schritt. Da ich den Halbschrittmodus aktiviert habe, erfolgt sogar nur eine Drehung um einen Halbschritt. Der Schritt wird dabei immer beim Übergang von 0 auf 5V, also bei steigender Flanke ausgelöst. Der Direction Pin gibt die Drehrichtung vor. Liegt hier ein Low-Signal an, so dreht sich der Motor mit jedem Puls am Step-Eingang um einen Halbschritt im Uhrzeigersinn... ...während bei Anliegen eines High-Signals die Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn erfolgt. Wird das Leitungspaar einer Phase vertauscht, so ist die Drehrichtung bei Low-Signal entgegen dem Uhrzeigersinn... ...und bei High-Signal nun im Uhrzeigersinn. Ihr könnt die Drehrichtung eines Motors also leicht ändern. Die Treiberplatinen habe ich direkt neben den Schrittmotoren montiert, da ich so die Verkabelung der alten Motoren und Sensoren weiterverwenden kann. Die Maximalgeschwindigkeit der CNC ist durch den Umbau nahezu unverändert geblieben und beträgt etwa 3mm pro Sekunde, es handelt sich um eine recht langsame Maschine. Anstelle der zuvor 32 Vollschritte werden nun 200 Halbschritte für eine Umdrehung benötigt. Nur theoretisch entspricht ein Halbschritt somit einer Bewegung um 0.005mm. Plotten wir als erstes wieder das Testmuster. Die Geschwindigkeit beim Plotten ist deutlich höher als vor der Umrüstung, da die bipolaren Schrittmotoren eine Folge mehrerer Einzelschritte schneller ausführen können als die zuvor verwendeten Gleichstrommotoren mit Getriebeuntersetzung. Die Verbindung von 5mm Motorwelle und 6mm Gewindestange erfolgt durch drei zusammengelötete M6er Muttern. Eine 1,5mm Bohrung und die geschlitzte Motorwelle ermöglichen es, die geklebte Verbindung mit einem Stück 1mm Draht zusätzlich zu sichern. Beim Ankleben an der Motorwelle wird der Verbinder mit einer Ständerbohrmaschine senkrecht ausgerichtet. Mit einer vierten Mutter wird der Verbinder mit der Gewindestange verschraubt und gesichert. Wie zu sehen ist diese Low-Tech-Verbindung nicht perfekt zentriert. Sowohl Gewindestangen als auch Motoren wackeln etwas beim Drehen. Wer das besser hinbekommt oder mehr Geld in gute Verbinder investiert, wird mit einer höheren Präzision belohnt. Ich wollte aber erneut möglichst einfaches Werkzeug und leicht zu beziehende Materialien zum Bau der Mechanik verwenden. Wie zuvor ist die Motorbefestigung bewusst weich ausgelegt, um ein Klemmen der Gewindestangen zu vermeiden. Das andere Ende ist mit Kugellagern zentriert und solider ausgeführt. Das Schmiersystem ist ebenfalls neu, aber nicht meine Erfindung. Ähnliche Anordnungen könnt ihr bei alten Dampfmaschinen sehen. Ein Messingröhrchen dient als Ölreservoir und durch eine 1mm Bohrung gelangt das Schmiermittel zur Gewindestange. Nehmt nicht allzu dünnflüssiges Öl und füllt nur einige Tropfen ein, da diese sonst heraustropft. Die Gewinde in den 10mm Bolzen habe ich ausgebohrt... Dann habe ich ein Stück 6mm-Gewinde durchgesteckt und an beiden Enden je eine Mutter so weit eingedreht, dass sich die Gewindestange nur leicht klemmend drehen lässt. Die beiden Muttern habe ich an dieser Position mit reichlich Heißkleber mit dem Bolzen verklebt. Epoxidharz hält besser, mit dem Heißkleber sind aber leichter Korrekturen vorzunehmen, falls die Gewindestange zu sehr klemmt oder noch zu viel Spiel vorhanden ist. Das mit einem Kugelschreiber geplottete Testmuster wird etwa doppelt so schnell zu Papier gebracht, wobei die Präzision im Vergleich zu Version 2.0 etwas besser ist. Diese CNC ist bewusst mit geringem Werkzeugeinsatz erstellt worden und trotz der sich biegenden Gewindestangen der Antriebe liegt die erzielte Genauigkeit im Bereich von Zehntel Die Maschine wurde nicht zum Bearbeiten von Metallen konzipiert. Hier schneide ich erneut 0.8mm Aluminium, was die Mechanik bezüglich ihrer Biegesteifigkeit an ihre Grenzen bringt. Den Fräsmotor habe ich wieder mit einer einfachen Schelle an einem Aluwinkel eingeklemmt, es existiert jetzt aber ein zusätzlicher Befestigungspunkt am unteren Ende. Optimal ist eine Befestigung, welche den Fräsmotor an dieser Stelle umschließt, wie es bei kommerziellen Fräsmotorhalterungen der Fall ist. Das Ergebnis ist besser als zuvor. Die Schnittkanten sind glatter... Und auch die Maßhaltigkeit der kreisförmigen Aussparung mit einem Durchmesser von 4cm ist nicht schlecht. Sehr gut und nach dem Umbau auch schneller als je zuvor lässt sich Glas gravieren. Ein Spritschutz aus Verpackungsmaterial ist ratsam, um das Gemisch aus Wasser und etwas Spülmittel nicht im Raum zu verteilen. Die leicht flexible Halterung ist jetzt aus mehreren Streifen Lochblech angefertigt. Auch mit dieser Befestigung werden Unebenheiten der Glasplatte ausgeglichen. Das Ergebnis ist überzeugend. Ich bearbeite mit meiner CNC-Maschine vorwiegend Kunststoff. Kunststoffplatten sind für viele Vorhaben ausreichend stabil. Hier wird Acrylglas graviert. Im selben Arbeitsgang wird die Platte auch zugeschnitten. Der 10 Grad V-Fräser taucht dabei an den Außenlinien nach jedem Durchgang etwas tiefer in das 3mm dicke Material ein, bis dieses durchtrennt ist. Unter der zu schneidenden Platte befindet sich Styropor, damit die Grundplatte der CNC nicht ebenfalls durchtrennt wird. Das Motiv ist sehr exakt graviert und die Ansatzpunkte der feinen Linien sind fast nicht auszumachen. Der Verlauf der Umrisse ist sehr gut reproduziert und es ist gerade, was gerade sein soll. Die Schnittkante ist in der Draufsicht jedoch nicht aalglatt, was unter anderem durch den verwendeten V-Fräser verursacht wird. Holz lässt sich ebenfalls gut bearbeiten. Die Maschine besitzt einen Arbeitsbereich von 50x50cm. Mit dem 100W Fräser, den ich verwende, ist das weiche 4mm Pappelsperrholz leicht zu durchtrennen. Das Motiv wird gespiegelt ausgeschnitten, da das Holz bei dem verwendeten Fräser an der Unterseite etwas weniger ausfranst. Dennoch müssen die Kanten nach dem Zuschneiden mit Schmirkelpapier geglättet werden. Aus den Einzelteilen erhalten wir einen Vogel, den zu kopieren genauso legal ist, wie das Vervielfältigen des Betriebssystems, für das dieser Pinguin steht. Wie zuvor verwende ich ein einfaches Kommandozeilenprogramm zur Ansteuerung der Maschine, die damit Scalable Vector Graphics, deren Pfad in Polygone umgewandelt wurden, verarbeiten kann. Durch den Umbau auf bipolare Schrittmotoren kann auf dem Arduino die GRBL Software aufgespielt werden, womit die Maschine G-Code verarbeiten kann. Viele Programme können G-Code aus CAD-Daten erzeugen. Benötigt wird dann lediglich ein weiteres Programm, um den G-Code an die CNC-Maschine weiterzuleiten. Hier verwende ich den Universal G-Code Sender, ein Open Source Programm, das auf Java basiert. Die in der GRBL-Software gespeicherten Maschinenparameter wie maximale Vortriebsgeschwindigkeit und Schritte pro Millimeter müssen über Terminal-Befehle angepasst werden. Die Bewegung des Fräsers kann auf dem Laptop-Bildschirm verfolgt werden. Mit dieser Softwarekombination können auch Flächen abgetragen werden. Die dazu nötigen Pfade wurden von der crd software berechnet und als G-Code exportiert. Das Ergebnis ist recht gut, aber spiegelverkehrt. Daher habe ich die Leitungen einer Phase des Y-Antriebs vertauscht und das Motiv erneut gefräst. Nun stimmen Vorlage und Endprodukt überein. Die Schnittkanten sind überraschend glatt, ich bin zufrieden! Wie üblich findet ihr die Nachbauanleitung inklusive der von mir geschriebenen Software auf meiner Projektseite. Danke fürs Angugge und bis bald!